Moin Moin Matrosinnen und Matrosen, hier ist der Klabautermann und ich glaube, ich stehe im Wald. Ganz besonders schöne Grüße auch an meinen Neffen, den Liam, der hat sich mit einem Minecraft-Problem an mich gewendet. Und zwar war er im Nether unten und hatte sich dann irgendwann verfranzt. Hatte also irgendwann gesagt, vermaledeit, ich weiß nicht mehr, wo mein Nether-Portal steht. Und war dann aber so clever, dass er im Gepäck Obsidian und Flint und Steel dabei hatte und konnte sich damit einfach ein neues Nether-Portal bauen und ist so zumindest mal wieder zurück in die Oberwelt gekommen. Und steht da jetzt aber genauso im Wald, wie ich jetzt hier in diesem Beispiel, also das ist nicht sein Spiel, das ist meins. Ich habe das einfach mal ein bisschen nachgebastelt und fragt sich, Mist, Mist, Mist, wie komme ich denn jetzt nach Hause? Wo ist denn mein Zuhause? Ähm, und das ist oft gar nicht so einfach zu finden. Ich versuche jetzt mal ein paar Ideen dir mitzugeben, lieber Liam, wie du dich in so einer Minecraft-Welt ähm, ja, zurechtfinden kannst, gerade wenn du aus dem Nether zurückkommst, weil ja es ist, es ist nicht so einfach. Ähm, jeder Punkt auf dieser Welt... Also das, wo ich hier draufstehe, jeder Punkt, hat eine eindeutige Koordinate. Wenn du F3 drückst, siehst du in der Mitte, auf dem linken Rand steht XYZ. Das sind bei mir eine ganz große Zahl, 1363 und dann die 181, die ein Stückchen weiter rechts steht. Und du siehst, wenn ich mich durch die Welt bewege, dann ändern sich die Zahlen, die da bei XYZ stehen sodass jeder Punkt eine ganz eigene Zahlenkombination hat. Und wenn du dir aufgeschrieben hast, wie die Zahlenkombination von deinem, ja, von deinem Startpunkt ist oder von dem Punkt, wo du dein Haus gebaut hast, ähm, diese x, y, z-Zahlen, wenn du dir die aufgeschrieben hast, dann kannst du mit diesen Koordinaten wieder zurückfinden. Ich weiß, das ist arg schwer, aber f3 wäre da quasi die eine Hilfe. Und du musst dir das halt aufgeschrieben haben. Es also vielleicht eher was, wenn du den Weg nach Hause gefunden hast, dann denk mal dran, dir diese XYZ-Zahlen aufzuschreiben. Dann kann wahrscheinlich, wenn der Papa oder die Mama dir hilft, die verstehen das oder die könnte das zeigen, wie das mit den Koordinaten funktioniert. Das lässt sich in so einem Video jetzt nur ganz schwer erklären und ist wahrscheinlich eigentlich für einen Jungen in deinem Alter auch noch zu schwer Deswegen gibt es noch eine zweite Variante, wie du eine Chance hast, wieder zurückzukommen. Ähm, die wird dir aber nicht gefallen. Dann baust du nämlich am besten an dem Ort, wo du rausgekommen bist, eine Kiste und tust all deine tollen Sachen, die du im Nether gefunden hast oder die du sowieso schon gefunden hast. Auch das tolle Schwert, auch die tolle Rüstung, auch äh, den Obsidian und Flint ...tust du alles in diese, tolle, äh, in diese Kiste rein... ...und dann suchst du dir irgendeinen Ort... ...wie zum Beispiel den Tümpel da unten... ...wo du unter Wasser kommen kannst... ...und wo du sterben kannst... ...wenn du nämlich in deinem Haus... ...ein Bett gebaut hast... ...so wie wir das als wir mit Minecraft... einmal ja angefangen haben... ...wie wir das gelernt haben... ...und in dem Bett auch schon geschlafen hast... ...dann kommst du... ...wenn du stirbst... ...ja immer zurück zu diesem Bett... ...und jetzt fängt er an zu ertrinken... Und das wollen wir ja auch, von daher ist das gar nicht weiter wild. Und die Herzchen werden immer weniger. Und wenn er stirbt, genau wie wenn er irgendwie in ein ganz tiefes Loch fällt oder so, dann wacht er im Bett wieder auf. Das ist in Minecraft ja so geregelt. Das heißt, du hast dann deine Heimat wiedergefunden, aber du musst dann die Sachen wiederfinden. Jetzt wenn ich hier auf Respawn klicke, dann tauche ich mein Bett wieder auf. Da. Das ist Bett. Und dann kann ich von da aus nochmal in den Nether gehen und kann dann schauen, finde ich vielleicht doch den Weg zu dem anderen Portal noch. Weiß ich noch, wo ich lang gegangen bin? Also ich habe bei meinem Portal, ähm, habe ich eine Mauer drumherum gebaut und sorgt dafür, dass da keiner mir das Portal kaputt machen kann. Und ich mache das so, wie wir zwei das auch mal in dem in dem einen Minecraft-Spiel in der Wüste gemacht haben, wo wir diese riesige Mine in der Wüste gefunden haben. Ich stelle immer Fackeln hin. Also ich ähm, gucke, wo bin ich wo, wo, ja, wo komme ich her, sehe ich die letzte Fackel noch und wenn die letzte Fackel am Horizont ist, stelle ich hier eine neue hin oder auf solche Türmchen stelle ich eine drauf, dass das wie so ein Leuchtturm ist und dass ich quasi immer, wenn ich die eine Fackel hier gefunden habe, dann plupp finde ich die nächste und von da aus finde ich die nächste und dann finde ich wieder nach Hause. Das mache ich auch im Nether, damit ich da immer zum Nether-Portal zurückfinde und so finde ich jetzt auch den Weg den ich gegangen bin wieder und manchmal kann man sich so erinnern, kann man sich, ah, hier habe ich mich doch durch die Wand durchgegraben, genau, da war dieser ganz schmale Grat und hier das Stück habe ich gegraben, das erinnere ich mich dann, wenn ich es nochmal gehe und dann war ich an dem Ziel und dann war da unten diese Festung, aber ich bin erstmal oben lang gegangen und dann weiß ich noch, da war irgendwie so ein lava und irgendwo, und jetzt dann sehe ich, hier habe ich eine Brücke gebaut und ja, da ist auch der Lavawasserfall und dann kann ich mich vielleicht erinnern, ah, ich bin da oben runtergefallen und kann versuchen, da wieder nach oben zu kommen, weil da muss es dann jetzt zurückgehen zu meinem Nether-Portal. Ich habe jetzt hier einfach irgendwann aufgehört, durch den Nether zu gehen und habe da das Notausstiegsportal hingebaut. Und wenn man da dann durchgeht und das dann wiedergefunden hat, dann hat man auch seine Kiste mit den wertvollen Sachen wiedergefunden und kann die dann auch wieder anziehen und hat die Möglichkeit einfach, wenn man dann unten im Nether ist, sich da ähm, ja den Weg zum Portal wieder ordentlich zu markieren. Und dann muss man in der Oberwelt, muss man gar nicht äh, ja das Zuhause suchen, sondern kann sagen, ich mache das dann einfach in der Unterwelt und lauf da wieder zurück. Das ist jetzt natürlich, wenn du das nicht gemacht hast, ähm, ist das auch knifflig. Aber oft ist es so, wenn man den Weg, den man schon mal gegangen ist, dann wieder vorwärts geht. Also ich gehe jetzt rückwärts. Wenn man ihn wieder vorwärts geht, ähm, dann erinnert man sich noch an Sachen. Und wenn man schön die Fackeln gesetzt hat, ist der Rückweg ganz einfach. Immer von dieser Fackel zur nächsten Fackel, zur nächsten Fackel. Da hinten sehe ich noch eine Fackel, da wo jetzt das Kreuz ist. Dann ist da unten eine. Dann ist da hinten eine. Also wenn man sich immer schön solche Orientierungsfackeln stellt, da ist meine Brücke mit der Fackel und da hinten sehe ich schon meinen Leuchtturm. Wenn man sich immer schön solche Fackeln hinstellt, dann findet man noch wieder zurück. Ich weiß, das ist nervig, wenn man den Nether erkunden geht und alles ist ganz aufregend und alles ist, ähm, man hat es endlich geschafft, man darf endlich runter, man kann endlich den Glowstone da oben abbauen oder kann auf die Suche nach den Netherwarzen gehen, aber es lohnt sich, sich eine Spur aus Brotgruben zu legen. So, und dann bin ich mit meinen tollen Sachen, die ich schon alle gefunden oder mir gebaut hatte, bin ich dann wieder zurück in meine Heimat Und kann dann da weiterspielen, wo ich angefangen habe. Ich hoffe, es hilft dir. Ich hoffe auch, wenn ähm, euch Zuschauern noch irgendwas einfällt, was ich jetzt nicht über... Ja, nicht... Ähm, was ich einfach nicht wusste oder wo ich nicht dran gedacht habe, wie der Liam zurückkommen kann an seinen Ausgangsort, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Da freuen wir uns beide drüber, sowohl Liam als auch ich. Und ansonsten... Ähm, ja, Liam, ich hoffe, du findest damit dich zurecht. Du findest damit den Weg nach Hause. Wenigstens vielleicht ähm, ohne die Sachen, sodass du die in eine Kiste tust. Und wenn wir das nächste Mal zusammensitzen und Minecraft spielen, dann können wir gerne mal schauen, ob wir das mit den Koordinaten irgendwie hinkriegen. Ähm, aber ich muss gestehen, das ist für jemanden, der noch nicht so arg lange in der Schule ist, ist das ganz schön kompliziert mit Koordinaten. Aber ja, wir können ja mal schauen, ob wir es ob hinkriegen. Weil dann kannst du, sobald du jetzt zu Hause bist, nochmal F3 drücken, schreibst dir die drei Zahlen, die bei X, Y, Z stehen, schreibst du dir auf. Und dann hast du das zumindest mal auf dem Blatt Papier stehen. Und wenn du dich nochmal verläufst, dann kannst du im Zweifelsfall Mama oder Papa fragen, ob sie dir helfen, mit den Koordinaten wieder nach Hause zu finden. Okay. So viel. Für heute, auch wenn du auf F3 drückst und willst es wieder weghaben, dann drückst du einfach nochmal F3. Ja, soweit für heute. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich freue mich, wenn du wieder nach Hause findest, Liam. Ich sage, macht's gut. Habt einen schönen Tag. Der Klappautermann.